Ich bin heute mit Tristan zusammen und mit Tim, der sein Chemikanal dann irgendwann bald machen wird. Das kann man so sagen. Ja. Ich gebe mir heute mal so ein bisschen Nachhilfe in Sachen Filmen. Wir sind heute gerade in einem Braunkohlewerk und das Ding ist schon stillgelegt seit Ende der DDR. Was denn? Das richtig schön. Das okay. Bei mir schaut es aus. Dämmt es auch? Ja, oh, perfekt. Christian hat er jetzt mal sein Filmlicht mal ausgedient Was machst du denn da? Möchte ich ein DJ? Ja. Also ich korrigiere jetzt mal meine Aussage mit dem, dass es ein, hier den Bergbau gewesen das ist, Es war dann tatsächlich denn eine Pilzfabrik irgendwie, dann eine Steinfabrik, eine Steinhauerei, oder? Multitasking. Das nennt man ja schon was so, Steinhauerei. Ja, ne, ne. Das kann, das kann eigentlich in dann den alles, den alles nur zu festhalten gewesen sein. Ja, sind also Und hier Bruchsteigen, guck mal hier, guck mal. Ja, richtig. durch. Bruchstein. Ähm, Bruchsteigen, Bruchsteine. Was okay. jetzt? Oh, Doch. Das war ich auch so vorsehen, das bin auch hier so noch Ja, das ein bisschen da oben das ist beschissen. Das habe ich beschissen. Ja. Das sind aber die Steine. Ich würde sagen kannst aus den Steinen ist es nicht so viel geworden. Das sind ja Natursteine hier, ja? aber die sind nicht so richtig schön. Die Steine sind hier auch hier schon alles gebrochen. Das erklärt es aber natürlich auch. Warum die hier gelagert sind? Das wird dann alles so Schleiß gewesen sein von der Produktion heraus. Und und jetzt steht es hier nur für die nächsten 100 Jahre. Nein. Da ist der kleine Junge doch nicht glücklich! Ich bin von Böden weg, okay. Na, willst du wieder runter? <lacht> okay. Dann hast die Was für Polizei. <lacht> Tristan. Du hast noch zwei Hände voll. Kannst du mir bei den Tragen mithelfen? Doch, die laden da wieder an diesem Platz bevor. Ist ja echt höflich. Na komm. Ach nee. Es ist ganz so kalt hier oben. Oh. Oh. na dann. Oh nee. Okay. Tristan. Wollen wir ihm die Latte wiedergeben? Arm Was wir mitnehmen? Das haben einen Fall das war dieses hässliche schäbige Ding noch oder ein Der Hund Ich weiß nicht. Da eigentlich wieder auch ein guter Boden träumen. Ne? So ist hm? also eigentlich auch nur der Dachboden toll. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Engel vom, vom äh, Weihnachtsbaum. Also da oben macht das hier schon gut. Ja, nicht so vielleicht. vielleicht. <lacht> naja, vielleicht entwickelt er ja irgendwie noch Flügel. <lacht> <lacht> du hättest gestern dabei sein müssen, der ist gestern ungezogen. Der ist gestern auf Tour, hat er sich mindestens sechsmal hingelegt und der, oh, ja, der hat sich Alter. immer weggetan. Wir waren gestern auf dem Hochhaus, gewesen, da ist derzeit die, die Bernie mit. Da hat er einen dummen Spruch gelassen, ich hab den gejagt, ne? da hab ich ja, vor der um die Ecke ran, ja. das hab ich gesagt, fliege nur sauber und Moment rutscht der mit dem Bein, der kommt nicht voll um die Fresse. Also wie du heute? Mich, ja, ich hast ja auch mit Wann bin ich denn hin geflogen? Den der Berg. Und ich mit komischen Das, das, das ist genau. ah, ich weiß nicht, das ist so ein... ein schönes Gefühl, macht. Ja. ja. Ich springe auch runter. Ich hätte, unter aus der hätte dann, dass ich ihn da oben ich, ich drehe das Licht weiter hier. Ich ich loves sehen, ja. sieht. Ja, wir sehen. das in Komm runter, meine springt Ey, auf der die Leiste ist noch mal, ja. Alter, also, was ja, ist ich mal Ich noch Hast du ein bisschen verwundert? Machen Ja, dass meine hinten nicht da ist. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist es noch, noch, noch da oben. Weiß ich nicht, weil ich wirklich nicht darf. Mhm. Guck mal hoch. Alles ich jetzt guck mal, ob ich das mal... Genau noch richtig hoch. Vielleicht da hinten, wo du da hingegangen bist. So, ähm. Wo ist denn dein Telefon eigentlich? Christian, ja. hast weißt du nicht drauf? Ja. Ähm, wir haben dein Telefon gefunden. Ja. ja. Ich würde sagen, du hast Christian gefunden. Ist das nicht das hier? Das ist, glaube ich, runtergefallen. Das ist mein gutes iPhone. <lacht> das ist auch so ganz nett, ja. Das ist, oh, ich habe mich auch den krampfend hier runter lassen wollen. <lacht> Das ist jetzt gerade irgendwie so übel so lustig. Falls das ich mal bemerkt hat, dass ich sie was aus der Hosentasche geklaut habe. Hast du meine Hosentasche fast? Ja. Alter. Ich hab's aufgenommen. Alter, wollt ihr mich wirklich hier umlassen? <lacht> Guck mal, ihr seht zu, wie ihr nach Hause kommt. Ihr ja, arschkram. ich hab Schlüssel. Einfach. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, weil es das Auto das zu ist Auto wichtig Auto. ist. Oh, das Auto ist wichtig, ja? Mh, so ein Schall. Ja, ich ja. finde schon noch eine Möglichkeit, wo wir den heute auch noch losnahmen. Also ich halt nicht gleich los. Vor allem mich kaum auf Ja, das originellste Druckmittel überhaupt. Autoschlüssel, da kann man nicht Nein sagen. Nein. <lacht> <lacht>